Aus dem Weg hände weg, lass mich fliegen. Bleib bei denen, deren Träume nichts wiegen. Schon seit ich Kind bin, bin ich getrieben, dem Boden zu entfliehen, wo all die anderen liegen. Schau ich nach oben, hab ich Schmerzen im Macken. Der Arzt sagt Tabletten, doch die Heilung reich schaffen. Mit dem Willen und Kerosin in den Taschen. Fick, fick, fick. Fick die, die sagen, ich sollte es lieber mal lassen. Mama sagt, Junge, bleib auf dem Boden, aber Mama tut mir leid, ich bin lieber da oben. Einmal dieser Schwerkraft entzogen, bleib ich da und high und das ohne Drogen. Für die Chance, auf den Wolken zu laufen, nehm ich in Kauf in die Tiefsee zu tauchen. Mach über Stunden, fuck ich. Auch keine Pausen, ich auch rein, bis der Horizont dauerhaft blau ist. Mit all meiner Kraft habe ich wieder ein paar Meter geschafft. Umso höher, umso weniger Last. Nie mehr runter an diesem Morast. Ich bin umgeben von einer Million Leuten hier mit geplatzten Visionen. Ich muss anfangen zu schweben nach oben, denn ich sehe jeden Tag den Effekt der Gravitation. Morgen kann es vorbei sein. Lass mich heute frei sein. Right All die Jahre, sie waren nicht einfach für mich Doch ich sagte mir, ich habe alles im Griff Ich wollte immer nur fliegen Weg von dem Stress, frei von all dem, was mich nicht lässt Trage jetzt nach wie vor, diesen Wunsch in mir drin Ich kämpfte mich schon aus dem Brunnen als Kind Und jetzt will ich nur noch weit weg von hier Obwohl dieser Trouble längst eskaliert Er hält mich in Ketten, er zieht mich nach unten Jedes Mal, wenn ich die Flügel benutzen will Züge die Zunge, chill voll auf meinem Level Dabei ich bin mein eigener Feind Ich weiß es scheiße, mein Herz voller Leid Da oben muss alles so grenzenlos, grenzenlos sein oh, netzlich, klein Kleinmutter, Seelen allein Doch die Last auf meinen Schultern hält mich am Boden Zeigt mir eine Welt, die verstellt ist durch Drogen Wo Geld oder Macht Leben regieren, wovon reden wir hier? Wir haben Pläne zu schmieden, wir zählen die vielen Jahre, die vorbeiziehen An uns keine Zeit für Vernunft Wir wollen nach oben steigen wie ein Heißluftballon Doch die Gravitation hält uns am Boden Vorbei sein, lass mich heute frei sein.